Leute, willkommen zurück bei Big. Hier sind Massa und Granadi und wir spielen jetzt in Know Your Bro. Das bedeutet, wir bekommen jetzt Fragen bestellt ähm, und zwar beziehen sich die Fragen immer bloß auf einen von uns. Also wird zum Beispiel gefragt, was ist Dennis Lieblingsfarbe? Dennis schreibt seine Lieblingsfarbe aus, auf und ich muss probieren, die gleiche Farbe aufzuschreiben. Das wird sicherlich gut werden. Was ist Massas Lieblingsuntergrund? Okay, ready? Ready. Okay, weiß ich, was du hast. Road. Ich ah. Sogar beide ist dasselbe Wort benutzt. Okay, ja. Okay, okay, okay, okay. sonst also, das, das, das war lassen. relativ einfach eigentlich. Ja, Straße. Einfach. <lacht> ja, ich mag alles andere nicht. Einfach nur Straße, ja. Tech, Tech, Fun, Andy. Skill, Tricks. Das, das ist einfach das Beste, was es gibt. Ja. Was ist Granadis ja, höchstes TMGL-Placement? Ich glaube, müsste raten, haben wir auch die richtige Antwort parat. Das ist Fünfter. Ich Siebter 10. bis neunter. Also doch nicht so gut. Ich glaube, ich war nur einmal Playoffs und das war in meiner ersten Season, also Fall äh, 2021. Und da war ich direkt in der ersten Runde raus, weil ich irgendwie okay. 15 Runden im Finalist-Modus festhing. Oh, da kommen wir wieder zum anderen Quiz, das wir vielleicht schon gezeigt haben oder zeigen werden. Choke. Hm? <lacht> Keine Ahnung, was du jetzt schon wieder meinst. Okay. <lacht> was ist Massas ja, meistgespielte ja, das ist Spiel ja, also neben Trackmania? Also, Track also ja, schreibt man das überhaupt. Also, also zwei, äh, vier Buchstaben? Ja. Mehr, mehr, mehr einen Tipp kriegst du nicht. Ja, also, also eigentlich... Ah. Ja. Ach, ich habe mit Bindestrich geschrieben, bin ich komplett lost, Alter. Ja, das ist gut, alles gut. <lacht> Wenn Leute, das das csgo Go-Team-Seat, die... Leute, die nehmt's nicht, nehmt's <lacht> übel, er spielt nicht viel counter showing Du hast nur ein bisschen, ne? Ich hab ein paar Stunden, 500, 600 Stunden oder so. Ja. Ich glaube, ich habe 8K fast. Und das oder? ist eigentlich echt krass, ja. ja ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich war mal MG2. Okay. Also, glaube ich nicht so. Das kenn gut, ich oder? gefühlt fast gar nicht mehr. Nee, das ist irgendwo so ein Ja, average, das ist nach Gold above Das ist, na, ist, ah, ist glaube ich schon above average, weil die meisten Andys, die hängen halt in Silberfest. Ja, ja Da war ich schon, da war ich schon ja, drüber. Ja. Es haben, äh, above average, Leute. Also, ja. Ja. Was ist Granadis Lieblingsmusik schon? Also eigentlich hörst du immer alles. Ah, wobei. Ich hör immer alles. Eigentlich. Mir, wir könnten nach. naja, Wir könnten nach dem gehen, was ich am meisten höre. ich, ich. ich, ich, ich ich hoffe, man schreibt das so. Ich denke schon, sonst bin ich drin. ein bisschen Troll. Sonst müssen wir einen zweiten Take machen. Alles erster Take hier. Okay, ich richtig. muss leider zwei was aufschreiben, weil Okay. Ich okay. okay. bin schon ready. Ah, ich wusste nämlich, dass Ich hab, war mir nämlich ziemlich sicher, dass du das nimmst. Ja, weil es halt Auf deinem Stream hast du meistens ja. eigentlich das am Laufen. -N -B, entweder DB oder halt die klassische No Copyrights on Music. Und das ja, ist halt das eher ist halt so EDM, aber halt auch ein bisschen Das ist so Mix Mischung, EDM. Ja. In meinem Spotify-Rückblick steht immer drauf uh, Gaming EDM. Das ist mein favorite Genre. okay Aber zählt. War eigentlich ziemlich gut. Eigentlich ziemlich gut, ja. ja. Wir kennen uns ein bisschen. Ein bisschen. Was ist Massas Lieblingsreiseziel? <lacht> Nicht Frankreich. <lacht> <lacht> mein Lieblingsreiseziel? Mmh. Also eigentlich... Da habe ich wirklich null Ahnung. Ja. Das Ding ist ja, wir sind noch am Anfang unserer Beziehung. Mal schauen, was wir alles noch so, ja. ja wir werden uns noch näher kennen den nächsten Tagen. Ich hörte Leute äh, schon, die Hose vollgemalt. <lacht> <lacht> okay, äh, boah. Ich glaube, warte mal. Okay, ich habe... Ich glaube nicht, dass du es erraten wirst. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich habe eine Begründung für meins. Okay. Okay, was ist denn deine Begründung? Also, meine Begründung ist nämlich <lacht> dein äh, favorite. Musikgenre. Ja, Weil du immer so äh, ja. amerikanischen Rappers und deswegen. Ja, einfach Legenden. Wir also können uns schon. Wir uns ich würde ja. gerne mal so New York sehen, Miami und so. Das interessiert mich einfach. Was ist Granadas also Lieblings? Also eigentlich ist es auch clear, ja. wenn man deine Streams schaut. Also Meine ich schreibe ich schreib, ich ich, ich schreib jetzt mehrere. Darf ich mal aufschreiben? Stimmt, oder? Oder muss ich eins aufschreiben? Ah. Ich schreib sogar die Marke mit auf. Wenn du Okay, okay, okay warte, warte. Mehr sag ich nicht. Nur die Geschmacksrichtung habe ich nicht. Ready? Ich gespannt, warte. Ja, ja. Ich bin gespannt, ob du das hast. Was hast du denn? Alter, bist <lacht> du so gut. Siehst du, wir kennen uns. Ja. Yeah. Es ist aber nicht das Einzige. Also den Eistee, den feiere ich richtig. Aber Red Bull ist sehr geil. Und äh, Club Mate finde ich auch noch ganz nice. Er wurde du nicht dazu gezwungen übrigens. Also Das sagt er nee, wirklich, wirklich gerade. wirklich. Aus freien Zügen. Ganz äh, ja. klar. Ja. Was ist Massas Lieblingsauto ich weiß, im Real das heißt Life? Nicht. Ist das dein Lieblingsauto? Warte Leute, ich kann nicht schreiben, mein eigenes Auto. Das ist, oh. Oh. <lacht> oh. Ähm. <lacht> ja, also das wollte er ja sowieso schreiben. Hä? Das hätte ich, ich hätte es wirklich geschrieben, ja. Ja, oder? habe ich auch das Richter aufgeschrieben. Ja, okay, Ja, ganz klar. War schon immer ich habe überlegt, ob du vielleicht eher sex oder so cooler findest, aber nee. jeder halt das nicht erst, weil du zu teuer oder so. War schon immer mein Traumauto wegen 5 Zylinder und klingt einfach nice. und Das hast du mir auch Ich, ich habe das seit der Kindheit gefeiert und dann habe ich mir irgendwann den ja, Traum erfüllt. Ich glaube, das hast du mir auch erzählt, dass wir nach Hamburg gefahren sind. Ja. Die Story. Genau, ja. Wir sind ja schon zusammen gefahren äh, auf Laden. deswegen. Mhm. Wir waren so. sehr schnell da. Kann sein, dass es da auch diesen einen Blitzer gab aus dem anderen Quiz. Aber ja. Wird's. Aber das ist eine andere Story. Ja, das ist eine andere Story. Wann und mit welchem Trackmania hat so, Granadi angefangen? Mal ein Jahr. Ah, das, wenn, wenn du raten musst, wirst du es wahrscheinlich. Na, guck. Also ich bin mir zu sehr sicher, dass ich es nicht erraten habe. Beides nicht. Also beides nicht. Schauen wir mal. Ja. 2007 Trackmania Original. Okay. Das ist das allererste Trackmania von 2003, kam das glaube ich raus. Ja. Yeah. Und da habe ich halt das erste Mal gespielt. Da war ich halt gerade mal sechs Jahre alt, aber mein Vati hat das damals gespielt. Und deswegen habe ich mit Trackmania angefangen. Okay, okay, okay, not bad. Mhm, Kein. Ja. bin ich ehrlich. Und mit welchem Trackmania hat Massa ready. angefangen? Okay, uh. okay. Ah, shit. Okay. Also es müsste eigentlich das Game da schon raus sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ja, es Ende 09 war oder Anfang 10. Ähm. 10 habe ich das Spiel schon gespielt, mit einem Mate immer. Aber ein IRL-Mate. Hm. Und äh, wir haben meistens immer nur Nations gespielt oder dieses Bay. Ja. Bay heißt es, ja, glaube ich. Ja, ja. Bay. genau Also ich habe eigentlich mit Nations Strich, also eigentlich ist es United Forever, aber da ist halt Nations mit, in, mit enthalten. Ja. Genau. Also Nations und Bay habe ich so mal am Anfang just for fun gespielt. Und, und ich dachte halt, ein, das war der Vorgänger quasi. Ja, aber ich habe das nicht gespielt im Vorgänger, also wirklich nie. Und ich ja, glaube, das, das Spiel müsste ein bisschen älter sein, aber Also das ist von 2006 und United ist von 2008, glaube ich. Ja, dann kommt 2009 hin, das ist ja. glaube ich 2009. Ja, das kann sein. sein, ja. Ja, war schwer. Aber wir ja, mussten beide schwer. nicht voneinander, ja, bin also ich, bei, ich bin selber nicht so ganz sicher, aber es müsste eigentlich 2009 ja. Wann ist Granadi geboren? <lacht> Moment. <lacht> das ich hab, weiß ich. Ich habe keine Ahnung, ich habe absolut keine Ahnung. Komplett clueless. Keine Ahnung, soll ich irgendein Rand... Ich kann nicht mal also ein Datum schreiben. Ich wüsste es bei dir auch absolut nicht. Ich bräuchte noch eine Karte, Moderator. Nein, Spaß beiseite. Weißt du das Ja? Nein, absolut keine Ahnung. Ja brauche ich auch Echt? noch. Das Ja könntest du eigentlich wissen aus einer vorherigen Frage. Ah, da kam eine Karte ja. angeflogen, Leute. Hm, gute Frage. So, und ich schreibe jetzt irgendein Random datum auf. Also, wenn ich Monat oder, oder Tag erreiche, dann ist es eigentlich schon krass. Also, wenn du komplett rätst, dann lässt sich sick, ja. Ready? ist also wirklich nur raten. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Du siehst, auf jeden, die Jahre, Jahre, ja, du siehst auf jeden Fall zwei Jahre äh, älter jünger aus. aus. Nee, nee, nicht älter. Sorry. Schon jünger. Das habe ich nicht so gemeint natürlich. Ja, keine Ahnung. Bin ich ganz ehrlich. Du wirst es wahrscheinlich auch nicht, oder? Nö. Also. Absolut keine Ahnung. Das oder? werden wir uns irgendwann nochmal merken. Ja, das ist auch schon leider das Ende der Episode Know Your Bro. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier, zusammen mit Nico Granadi. Ja, probiert vielleicht mal selber aus, ob ihr irgendwas wisst von uns. Habt ihr irgendwelche Antworten richtig? Wie viele habt ihr richtig? Lasst einen Kommentar da. Und ja, bis zur nächsten Episode. Make sure to hit the Like-Button, comment and ring the bell. Okay, bis zum nächsten Mal.